Leute und willkommen zu einem neuen Video und zwar meinem allerersten XXL-Video. Ja, ich weiß, dass ich überhaupt nicht mehr irgendwas spiele, aber es ist bereits ein weiteres Let's Play in Planung. Naja, ist ja momentan auch egal. Also lassen wir mal das sein dazu dazugeben beginnen. Beginnen wir mit Willkommen bei den Lauts. Mein größtes Problem war bisher, dass diese Nickelodeon-Serie ein totaler Abklatsch von Greggs Tagebuch ist. Normalerweise mag ich alle Filme und Serien aus dem Hause Nickelodeon, aber die Serie hat mir gezeigt, dass nicht alles, was von Nickelodeon produziert wird, gut sein muss. Jetzt kommen wir zu Spider-Man Homecoming. Zudem habe ich schon etwas mehr zu sagen. Mein größtes Problem war Tom Holland. Er spielt zwar gut, aber ich fand ihn zu jung. Tobey Maguire und Andrew Garfield waren beide schon älter als Tom Holland, weshalb ich ihn auch so kennengelernt habe. Auch das neue Kostüm, das in diesem Film Minuten wurde, fand ich echt zum Kotzen. Und vor allem dank diesen, dieses neuen Spider-Mans ist die Serie Der ultimative Spider-Man abgesetzt worden. Und vor einiger Zeit bekam ich Angst mit den zweiten MCU-Spider-Man-Film, Far From Home. Jetzt versteht mich nicht falsch. Ich habe jetzt mehr Vertrauen in Tom Holland als Spider-Man und auch das Auftauchen von Nick Fury fand ich sehr gelungen. Doch Mysterio ist überhaupt nicht so, wie er normalerweise ist. Für die, die nicht wissen, wer Mysterio ist. Er ist ein Bösewicht, der weder Superkräfte benutzt, noch Magie beherrscht. Er benutzt nur sogenannte Practical Effects, also praktische oder auch reale Effekte, die nicht irgendwie animiert oder bearbeitet wurden. Aber wenn Marvel ihn wirklich genauso umsetzen will, was soll denn diese Szene, wo er herumfliegt? Wie, wie soll man so etwas ohne Seile hinbekommen, ohne dass die anderen das erkennen? Ein englischer YouTuber hat sogar die Theorie aufgestellt, dass die, dass die ganzen Gegner, die man im dieser Trailer zu Gesicht bekommt, alles nur Effekte von Mysterio sein, was für mich sehr unwahrscheinlich klingt, denn kommt schon, wie soll man sowas darstellen? Um euch mal eine eigene Meinung bilden zu können, habe ich das Video hier oben in der Infokarte verlinkt. So, und jetzt kommen wir zum letzten Punkt auf meiner Liste. Star Wars 7, in der Macht. Mir fällt auch gerade auf, dass ich diese Liste unabsichtlich nach Schlechtheit geordnet habe. Naja, egal. Dieser Film ist der schlechteste Star Wars Film, den ich je gesehen habe. Und ich habe schon alle Filme geguckt, abgesehen vom Holiday Special. Die Geschichte ist Mist und es gibt sogar einen Ex Machina-Moment. Und ja, ich liebe Star Wars 8, denn ich stehe halt auf Weltraumschlachten und fette Action. Deshalb bin ich auch ein riesiger Fan von Rogue Run, Solo und den Prequels, auch wenn ich Episode 1 mega langweilig fand. Ja, das war's mit diesem Video. Ciao und bis zum nächsten XXL-Video. Tschüss!